Einsatzalarm. Sofort sind die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Blaustein unterwegs, um tatkräftig und kompetent Hilfe zu leisten. Fit zu bleiben muss regelmäßig geübt werden. Am besten so real wie im Blaustein mit einem Brandcontainer zur artenschutz Aus- und Fortbildung in Theorie und Praxis wird hier für die Einsatzkräfte in großzügigen, neuen und gut ausgestatteten Räumen angeboten. Einfach an die Türe, den ansetzen, jetzt haben wir hier diese Verriegelung, die ich ja angesprochen habe, die ist so groß, Ich muss nicht der Handschuh ausziehen. Ich kann also tatsächlich mit dem Sicherheitshandschuh die Verriegelung lösen. Und dann das grob ziehen bis es passt. Jetzt haben wir ja hier die Beschriftung, wo ich auch gesagt habe, die ist so groß, die sehe ich auch, wenn Rauch am Türrahmen ist. So, schon dicht. Als erstes an die Türe. Die Türe ist noch zu. Dann muss ich natürlich ganz normal als Altschutz die Sichtkontrolle. Die Kontrolle, ist die Türe heiß? Ja, nein. Und dann eben nicht das Türe auf und rein, sondern einfach wie gehabt, wie gelernt. Schon ganz so wie die Großen. Aus der Einsatzabteilung ob die Jugendfeuerwehr Blaustein regelmäßig für den späteren Ernstfall. Brandstelle Linderhofschule, Verteiler 2 b nach Pumpe über Steckleiter über Glauter, Angriffsdruck zur Brandbekämpfung mit erstem Rohr auf die linke Seite der Schule vor. Angriffstrupp mit 1. zu zur und vor. natürlich wird dabei auch richtiges Feuer gelöscht. Eindrucksvoll, wie hier beim Blausteiner Herbst, stellen unsere Feuerwehrleute ihre Kompetenz auch für schwierige Situationen und Übungseinsätzen unter Beweis. In den modernen Werkstätten im Feuerwehrhaus wird die Ausrüstung nach jedem Gebrauch von den Gerätewarten für den nächsten Einsatz wieder vorbereitet und geprüft. Ja, und auch die Einsatzkleidung braucht ab und an eine große Wäsche und wird anschließend gleich fachgerecht imprägniert. Kids Only – im Jugendraum des Feuerwehrhauses kommt der Spaß nicht zu kurz. Schon bei der Jugend wird gute Kameradschaft großgeschrieben. Schließlich wird aus Jugendfeuerwehr aktiver Dienst und auch du wirst gebraucht. Wir freuen uns auf Jugendliche ab 10 Jahren. Wir suchen Frauen und Männer mit Herz und technischem Verstand. Wir bieten gute Kameradschaft, moderne Technik, engagiertes Ehrenamt.